Ui, ich fick ihn mit der Beskugnis dazu, Okay, ja, mach Okay, jetzt so. Gib ihm ja. Ja. <lacht> <Hey>. <lacht> Lecker bei dir nicht Ja doch, er war du ey, Weg mal ist so ein Behindie, Junge Kann sich nicht mehr intent leisten. der Aber auch von der Schule fliegen Tell <lacht> <lacht> my soul And I can't back it And I, will <lacht> I really will I've you fucking can't say niggas Shit not my fault High S down on my A sound on my daughter I heard the dragon with <laughs> me <My daughter. laughs> lot, lot, lot of niggas also have been playing on balling I took my rule arm in the rim Y quarter yes! And I can't properly get a K4 quarter Shorty bro to she in the double C's Ay bro ay I got the pink slip on my way is K Less Cop my I'm out and to get the K to the city Topic like, pick to crew Toy out the cool the lot Toy F12 to swap Put all the points on the box I just hit the cruiser with the box <laughs> As the box that is mmm. For a while to see I'm get lazy I'm got to your deals for event weapon like the 80s She suck at the nigga too, so go to the cash app. Mm -hmm. Hey, don't be paying my nigga I mm -hmm. won't never say my school, and I can't back that and I really won't know where you at ay <laughs> hey I then <laughs> movie mo if is standing with me then he can't got the, <laughs> So the blue sock need to start forest but the weed in her mouth Bit by don't we don't show in my house The private, I'm flying in the Neverwhere, we're flying and she's like ja. She's fucking all dicker heads within, I'm just made to roll a plane like a standing ship I'm at 2020, brave from to go a cally-tip warte... Schick nochmal das Video in die Gruppe! Ach, jetzt... Was? Das Video in die Gruppe! Ach so was... Ist das Aufwand, Dennis? Nein, das hab ich nicht gut Das Video also. und nicht die Geburneis ja ich weiß ey Jonas, guck dir das, guck das, guck das Video an Was, Video noch? Na guck Discord lo. Ja, Ja, da Ich krieg ich Ständer, glaube ich Oh, <lacht> <lacht> ja, glaub ich auch. Ich glaube so sieht das bei deine nein, warte Was feiern wir jetzt schon? Ah! Oh. Alter, ich bin es. Ah, so ein F***er, das. Ah! Ich so Scheiße. Meine Mutter schläft schon ruhig, bin so nur so und schreit trotzdem. Ich habe auch Schokolade, Alter. Oh Mann! Ich bin in Ruhe und so. Ich habe eine Mutter mit 10 Beinen. <lacht> Draußen kommt mit vollem Taschen heim und kommt mit. Hast du das Video angeschaut komplett? Nee, man, warte. war erst Sekunden. Ja, schau, komplett. Ah! <lacht> oh, mein Gott, oh mein Gott, das ist geil, warte. <lacht> uh, Junge, der Schall hat sich wieder richtig weg. <lacht> ey, komm ich damit drauf ein bisschen? Ey, ey, ey, ey. Ja, warte mal, warte mal. Ich mach jetzt ehrlich. Warte, warte, warte, warte. Hey. Ey, ey, ey. Jetzt ja, du machst'n'n gemischt! Kann ich alles scannen? Schau, bin weg. Hallo? Hallo. Ruhe, so. Guck oh mal, lass'n'n gut, warte. Nico wird das alles nur hören im Nachhinein. Oh mein, nein, nein, nein, nein. Scheiße, lass' mal jetzt gehen, ciao.